Da, wann kommt denn endlich der Hashtag 100 Challenge? Oh! Äh, liebe Leute, gut, ich mache jetzt die Challenge. Egal, was ich jetzt. Aber zuerst möchte ich natürlich frühstücken. Also, auf zum Frühstück. Ja, ich werde es doch gleich machen. Nach dem Frühstück. Weg. ja ich machs doch gleich ich mache es doch gleich das war wieder mal ein ganz gutes frühstück nach dem frühstück habe ich gesagt Hallo. Was geht ab guys? Der wieder und willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr gerade gesehen habt, habt ihr mich gerade gezwungen, diese Hashtag Kuna Challenge zu machen. Das sieht vielleicht so aus, als ob ich einfach mich so hinsetze und dann gleich so in 5 Minuten losratte und dann das alles fertig ist. Denn müsst wissen, dass ich mittlerweile schon fast 50 Stunden pro Video investiere und während Schule. Das ist echt stressig. Also denkt nicht, das ist irgendwie schnickschnackig, die das hier kommuniziert. Boah. Und das gleiche gilt auch halt für die hashtag challenge Denn wie ihr es bestimmt schon gemerkt habt, haben wir 200 Abonnenten und feiern in diesem Video die 100 Abonnenten. Boah, mein Fresse, bist du langsam. Das ist natürlich toll. Ähm. Vier Abonnenten, Play-Button, letztes Video. Ist hier fliegt. Denn heute gucken wir, welche hashtag cool challenges ihr mir so geschickt habt. Regel nochmal für die Neuankömmlinge. Ihr schreibt mir ein Verb, also irgendwas, was ich tun soll, und dann hundertmal machen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Hundertmal, ihr habt bestimmt Unsinn geschrieben. Ich hoffe, ich ziehe nichts Falsches. Und, ach ja, wundert euch nicht, wegen diesem Pflaster, das war nur ein Unglück im Sportunterricht. Ach ja, und Markus hat eine Operation überstanden, eine OP. Mein Gott. Boah, riech, riech mal. Let's go! Oh. Die, Die Hashtag 100 Challenge Die 100 Challenge Die 300 Challenge Die Hashtag 300 Challenge Die Hashtag 300, 300, 300 Challenge Hashtag Taschentücher Lel. Ähm, hm. Wie könnte ich das denn eigentlich umsetzen? Hm. Vielleicht mal so Nice Nice Nice Warte mal, äh, ist das das machen wir mal weg. Oh, jetzt muss ich alles im Bild haben, oder was? Jetzt geht's los. Das ist, glaube ich, eine Easy-Challenge machen wir jetzt. Taschentücher. Hopp. Oh, der Kameramann. Wieso schmeißt du mir ab, Das das voll wäre? Vor der Prima-Man. Aber. Mann. Boah. Alter. Du schmeißt ein Taschentuch. ein Taschentuch. Tja, irgendwie schade, dass ich keinen Kameramann habe. Ja, das sind nur die Taschentücher hier. Cuckoo. Ja. <stark> Hashtag Zweckreimmassaker. massaker Nächste Video raus, aber naja, ein Video wird in drei Tagen gesperrt in der Kamera Tunst du eine noch mehr mehr Hashtag ThisDrag was Serie Leute, das haben wir doch schon letztes Mal gemacht <lacht> Hashtag Flyer verbrennen Was? Na gut, für euch was? Nein! Was macht der Turtel? Seht ihr, er verbrennt unsere Freunde! Schall, wir müssen etwas unternehmen! Ja, <lacht> endlich hat er meine Mutter verbrennt! Alter, ich verbrenne gleich dich, wenn du weiter weiterredest! Dann lass mal chillen und lass mal einen Livestream machen! <lacht> <lacht> drei Stunden später. Und, das war der letzte. <lacht> Leute, super Challenge auf jeden Fall. Echt steck Scheißen! Geht klar. Hashtag wird der Fan. Mach ich. ich. Hashtag XD. Wir haben das doch schon letztes Mal gemacht. Hashtag schlagen. Okay, jetzt schlagen wir. Wir machen einmal so. So zack, ich habe das gerade alles gemacht. Hashtag mach DragonplayZ fertig XD. Gerne. Äh, Hashtag Sprünge XD. <lacht> Okay, Leute, wir haben jetzt eine normale Challenge gefunden, ja, Mann! Dann gucken wir mal, ob ich 100 Sprünge schaffe. Breakdance Freeze Wie einige vielleicht von euch wissen, ich mache Breakdance los. <lacht> <lacht> Hashtag Brot Ähm Brot Hashtag Schneiden Easy Challenge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20. Alles was ich. 20, Ja, der Live Counter ist schon fast zum Ende. So Leute, wir haben es geschafft. Uh, war das schwer? Also kommen wir zur nächsten Challenge. Leute, ich habe noch eine ultimative Idee: Hashtag schneiden und Hashtag Brot. Let's go. Oh, go. Let's go. Something funky. So, Leute, da sind wir wieder, und ich würde sagen, es waren sehr harte Challenges. Das war wieder mal ein ganz kurzes Video von Hooper. So kurz auch nicht. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben drücken und schreibt gerne Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen und weiterhin noch eine schöne Zeit hier auf YouTube. Wenn ihr noch weiteres von mir sehen wollt, dann könnt ihr hier draufklicken. Das ist das letzte Video. Ich würde sagen, hier könnt ihr draufklicken, falls ihr neu seid und mich abonnieren. Der Hooper begleitet euch. Haut raus. Ciao! Ich mach das jetzt. Also.